Es gibt ja diese Versuche von Leuten, die einfach nur zugucken beim Sport und dann trotzdem kann man feststellen, dass deren Muskeln auch langsam besser werden. Das ist die ultimative Ausrede für alle Couch-Potatoes. Aber besser selber machen ist immer besser. Also wie gesagt, macht es etwas grober, wenn ihr damit anfangt. Und fällt das Sammeln leichter? Das Feststellen, was eure Körperverfassung jetzt heute in diesem Moment ist, wie sie ist. Wirklich drei Minuten lang. Für mich ist das jetzt zu so krass schon. Wie das übliche Qigong. Lehrer-Schüler-Problem ja, und ich tue mir nicht gut damit, wenn ich das jetzt andauernd mache, ja. weil mir das zu grob ist ja. und es macht keinen Sinn, dass wenn ihr jetzt gerade erst überhaupt feststellt, dass ihr hier was merkt, ja, dass ihr zum Beispiel überhaupt noch nicht richtig locker seid bei dieser Übung, dann macht die erstmal grob weiter bis hier merkt, ihr seid komplett locker. Deswegen nenne ich die Spaghetti-Arme. Ja? Und dieses Spaghetti diese Spaghetti-artige, mm, die mm, wabbelige, das soll durch den ganzen Körper gehen. Im Grunde genommen auch durch die äh, Unterschenkel und die Füße, aber das ist nur der Impulsgeber und Füße, Sohlen kleben lassen. Also jetzt, ich mache jetzt leichtes Schütteln, ganz, ganz leichtes, das ist eben feiner. Ich habe eben beim Groben festgestellt, das ist okay, ich komme hier schon in den Spaghetti, schwabbel langsam rein, das ist gut, das heißt ein bisschen schütteln, um feinere Sachen festzustellen. Und all das braucht bei euch mehrere Minuten. No? Ski wecken mache ich, selber jeden Tag. No? Kann ich euch nur empfehlen, wenn es geht, bei geöffneten Fenstern, auf dem Balkon, im Vorgarten oder draußen. Und wenn ihr Fragen habt, fragt. Das ist die beste Variante, um zusammenzulernen. Aber zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, also ich mache das nicht des Geldes wegen. Sondern in erster Linie, um zu sehen, wie die Leute ihr eigenes Lächeln entwickeln. Das ist wirklich für mich so eine Belohnung. Dass es ihnen von Mal zu Mal besser geht. Auf der anderen Seite ist die Fluktuation hier extrem hoch. Es also kommen Leute einmal, das ist ja verständlich. Aber manche kommen eben öfter und dann kommen sie nie wieder. Da weiß man dann nicht, was ist. Und da wir hier nicht nur so ein, im Grünen schnell Gymnastik fertig machen, sondern es ist wirklich ein langer, langer Weg. Ne? Also eigentlich angelegt auf mehrere Jahre, fast ein Jahrzehnt. Und dann ist es von meiner Seite ist viel zu viel Aufwand. Ne? Also dann komme ich euch viel zu nahe, viel zu... Also ich komme immer mehr in diese chinesische Variante. Ne? erst mal abwarten und wenn dann Leute sechs, sieben Mal dabei waren, dann kann ich langsam mal mir Gedanken machen, sie zu unterstützen ne, auf ihrem Weg. Deswegen das mit dem Fragen, das ist immer wichtig. halt introvertiert. Es ist halt lieber tiefergehend, langfristig als oberflächlich schnell. Mm -mm. keine Angst, ich selber werde hier diesen Sonnabend auf jeden Fall, machen, mache ich auch wenn niemand kommt und das mit dem Streaming mache ich auch weiter, weil ich enorm viel beim Schnitt nachher lerne und jetzt beim Streaming auch das mache ich einfach aus Fun Es wäre aber schöner wenn ich ein bisschen mehr Interaktion hätte, also wenn mehr Follower da wären, die auch Fragen stellen bei denen ich über den Chat sehe, dass es ihnen besser geht, das wäre schön Wird zu so warm, wer hätte das gedacht? Ich bin direkt in der Sonne stehen. Ah, das hätte ich nicht gedacht. Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt schon überlegen, ob ihr noch ah, rumstehen wollt. Baum stehen? Stehen wie ein, oder bewegen wie ein Baum eigentlich eher. Es ist nicht statisch. Es ist wirklich... Das, was wir eben hatten beim Skiwecken, ist hier subtiler, immer noch anwesend. Ja, ich stehe seitlich, dann kann ich mal das weitermachen. Also ich mache das mit dem breiteren Stehen auch noch nicht in der Gruppe so gerne. Viele Leute denken, sie müssten das dann erreichen. Das, n -n. Also ich mache das, um das zu lernen, aber auch eben zu lernen, mich in dieser Position zu entspannen. Ja? Deswegen ist es ungeheuer wichtig, dass ihr hier nichts erreichen wollt. Ihr, wenn es nicht klappt, euch eher noch einfacher einrichtet, also dann im normalen Stand, wie normal eben rumsteht. Wenn ihr merkt, es ist zu viel Belastung für die Schultern kurz die Arme sinken lassen und möglicherweise wieder zum Qi-Wecken übergehen. Also eher, eher einfacher sich das machen, nicht irgendwas erreichen wollen. Das Erreichen ist Körperwahrnehmung und Entspannung und mit dem Ziel zum inneren Lächeln. Keine äußeren Formen, nichts. das yoga was ich mache ist genauso langsam entspannend nicht der äußeren form folgend der körperwahrnehmung Und Körperwahrnehmung kann man nicht gucken, <lacht> kann man auch nicht erzählen. Das kann man nur bei sich spüren. Deswegen mitmachen oder Vielleicht seht ihr das, also ich muss mich, da, da für mich diese Position eben auch neu ist, mehr bewegen, also ich näher mich hier ein bisschen grober als sonst. drei eurer eigenen langsamen Atemzüge. Und dann zur Grundstellung zurück. Und die Frage, wie fühle ich mich jetzt, ist wichtig. Ohne Geschichte, ist klar. Weil Körperwahrnehmung ist die Antwort. wunderbar, ein Schluck Tee und dann gehen ja, einmal gehen oh.